Hallo und herzliche Grüße. Hier ist das Kreativwettbewerbsteam von Arbeiterkind.de. Der aktuelle äh, Wettbewerb läuft ja gerade. Bis wann kann man denn noch dabei sein? Man kann noch bis zum 17.09. kommende Woche Donnerstag um 23.59 Uhr sein Foto einschicken. Von was denn, Annika? Macht euch Gedanken, wie ein Bildungsaufstieg aussehen kann, was für euch Bildungsaufstieg bedeutet oder symbolisiert. Macht es fest an eurer eigenen Geschichte. Alles ist offen. Ihr könnt malen, zeichnen, bauen, häkeln, stricken, was auch immer euch einfällt. Macht ein Foto davon und schickt es an uns. Genau, und zwar an kreativwettbewerb.arbeiterkind.de. Wir freuen uns riesig auf eure Einsendung. Absolut. Und bitte hadert nicht mit euch. Perfektion ist kein Muss. Lostoben, Spaß haben, mitmachen, eine Reise nach Berlin gewinnen und alles ist wunderbar. Wir freuen uns riesig auf eure Einsendungen und ein schönes, kreatives Wochenende. Tschüssi von uns.